Hey Leute, ja mal wieder eine ganz kurze Statusmeldung von mir heute. Ich war in Löbau bei den ostsächsischen Eisenbahnfreunden EV. Die hatten heute ihre Maschinenhaustage. Machen die jedes solche Ort Lokfest? Da zeigen sie ihre ganzen Locks die sie haben und meisten weiche Waggons. Man kann auch eine Rundfahrt machen mit einer Dampflok direkt im Führerstand oder man macht eine Rundfahrt mit einem kleinen Dampfzug. Mit dem Schienenbus haben sie auch noch. könnte du auch noch eine Tour mitmachen? Und dazu hatten sie dann einen Shuttlebus zum Modelleisenbahnclub in Löber. Die haben dort auch einen riesengroßen Raum mit einer riesengroßen Modellbahn. Und unter anderem hatte auch einer eine kleine Platte mitgehabt. Da hat er der Olsenbande nachgespielt beziehungsweise nachgebaut die Olsenbande fährt nach dem den Film kennt ihr ja sicher alle wo die den Bunker da sprengen den alten Nazi-Bunker da haben sie richtig sie Geschichte sie? nachgespielt nicht Egon Olsen, das Ego Egon Olsen steht da im Bunker irgendwo das haben sie auch nach unten verlegt Ist ganz blöd, dass das nie aufgenommen hat, die Kamera dann sieht man sieht man wie die da hier den, diesen Wagen da abhauen dann haben sie die Autopresse da parkte ja das Auto irgendwie aus Versehen unter der, unter der Autoverschrottungsanlage. Und dann wurde das Auto ja geschrottet aus Versehen. Das haben sie dort auch nachgebaut. Ich habe bloß zwei kleine Bilder davon gemacht oder drei, vierer. Ich habe mal kurz gegoogelt, es gibt ein Video von dieser Modelleisenbahn, die dort, dort Nein, ausgestellt wurde, da war das Nein, Ding noch im Bau. Nicht, Klickt mal Nein, oben, ich habe den Ding. Link da oben eingeblendet, beziehungsweise sonst, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr die Anlage sehen. Einwandfrei. Oh. Oh. Oh. Herr das ist ja als ob es geht. Ja, trotzdem, danke für's Gucken, viel Spaß mit den Bildern, drückt mal auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal und tschüss. Guten Tag, Sie können uns sicher sagen, wo man hier etwas zu essen bekommt. <lacht>